Der Regen klackert auf die Platten mitten in der Nacht. Zuweilen klatsch ich Beifall, bin beeindruckt, was er macht. Ich folge seinem Klapphut, seinem vertikalen Frack und seinem Permud-Lächeln, seinen Steppschuhen in Lack. bip, bip, bip, bip. Weihnacht. So süß wie die Malene, so gerissen wie die Trich. Verprasst sie meinen Sparstrumpf, ob ich reich bin oder nicht. Ich nehm's auf meine Mütze und sie sagt, hier hast du meins und küsst mich in der Pfütze, in versen Sonnenscheins. Bi, bi, bi, bi, bi, bi. Weihnacht. Mit ihr lass ich mich treiben auf den Diamantenfluss und folg ihr in die Kanalisationen, wenn's sein Muss. Bis auf die Fensterscheiben eines Dichters eingenickt die Schläfer auf den Zeilen eines feindlichen Gedichts. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Bipp, bipp, bipp, bipp, bei Nacht Mit auf so feuchten Kneipentouren Aus geleertem Saft Verliert bei unserm Freudentanz Der Regen seine Kraft Ich sag, es ist nur Zeit Dass wir uns trennen Mach es gut Hallo, na warum weinst du? Weil ich lieb dich You idiot. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. beep, beep, beep, beep.